Aus diesem, auf diesem Eingabeband steht also unsere Eingabe, immer ein Wert in einer Zeile, also einem dieser Kästchen. Wir werden gleich noch sehen, wie wir diese Eingaben lesen können, sodass unser Programm mit dem, was in der Eingabe steht, arbeiten kann.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 0 bis 3 machen, bevor wir uns dann den weiteren Befehlen zuwenden. Wir haben hier jetzt unsere Registermaschine mit hier auf der linken Seite dem Programm mit dem Instruktionszähler, mit dem Eingabeband, mit dem Lesekopf, dem Ausgabeband, mit dem Schreibkopf und hier auf der rechten Seite den, mit den Registern. Das Programm läuft nun also los und führt den ersten Befehl aus. Read 0, das besagt also, dass etwas gelesen werden soll. Read heißt immer aus der Eingabe wird gelesen.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 Der besagt Read 1. Das heißt, wir gucken wieder, wo steht der Lesekopf an dieser Position. Da steht eine 2, das merken wir uns. Der Lesekopf wandert eine Position weiter. Der Wert 2 wird nun wo gespeichert? Das sagt die Zahl 1 hier hinter. Im Register 1 soll der Wert gespeichert werden. Damit haben wir also hier jetzt eine 2 stehen. Das ist der Wert, den wir gerade gelesen haben. Und unser Programmzähler wandert einen Schritt weiter.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 Es kommt der nächste Befehl. Der Load-Befehl und der Store-Befehl beziehen sich immer da auf den Transport zwischen verschiedenen Registern. Read und Write beziehen sich auf die Eingabe und die Ausgabe. Load und Store beziehen sich auf den Transport zwischen Registern. Load 1 besagt nun also, dass der Wert aus dem Register 1 geladen werden soll, und zwar wohin? In den Akkumulator. Das heißt, der Wert aus Register 1 wird nun in den Akkumulator geschrieben. Der alte Wert verschwindet und hier steht nun eine 2 drin. Die 2 in Register 1 bleibt stehen, die wird dort nicht gelöscht, der Wert wird also hinüber kopiert. Und damit haben wir schon die wichtigsten Transportbefehle kennengelernt. Den Store-Befehl kriegen wir gleich noch.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 dass wir hier nun die Zahl 4 im Register 0 stehen haben, also im Akkumulator stehen haben. Dieser Wert soll jetzt, und damit kommen wir zum nächsten Befehl, im Register 2 gespeichert werden. Das ist der Store-Befehl, den wir eben noch nicht hatten. Das heißt, mit Store nehmen wir den Wert aus dem Akkumulator, da bleibt er natürlich stehen, und speichern ihn in dem angegebenen Register, also Register 2. Damit haben wir hier also ebenfalls eine 4 stehen. Und nun kommt wieder ein Ladebefehl. Load 2 besagt, dass wir den Wert aus Register 2 erneut in den Akkumulator laden sollen. Da steht schon der Wert 4, das weiß unser Programm aber sozusagen nicht. Der Befehl ist in diesem Sinn also gerade im Grunde genommen überflüssig. So erscheint er zumindest, weil der Wert 4 hier erneut hineingeschrieben wird. Das heißt also, im Grunde genommen wird die 4 einmal ausgelöscht und durch eine frische 4 ersetzt. Das ist das, was der Befehl Load 2 an dieser Stelle macht. Ich spare mir das mit dem Radieren, weil der Wert sich ja offensichtlich nicht verändert. Da haben wir jetzt noch einmal zwei Transportbefehle kennengelernt, nämlich Store und Load. Jetzt kommt wieder ein arithmetischer Befehl. Da steht nun Sub gleich 1 und das ist ein feiner, aber ganz wichtiger Unterschied. Sub 1 würde aber sagen, dass wir von dem Wert im Akkumulator den Wert aus Register 1 abziehen sollen, also 4 minus 2 rechnen sollen.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 Und in Zeile 8 lautet der Befehl nun Store 2, das heißt der Wert wird aus dem Akkumulator hergenommen, da bleibt er stehen, wie immer, und in Register 2 gespeichert, hier verschwindet also die 4 und kommt nun eine 3 hinein. Und dann kommen wir zum nächsten Befehl und der heißt Jump Greater Than 06. und den verstehen wir noch nicht, den gucken wir uns als nächstes an.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 Kleiner als 0 können wir nicht abfragen. Wir können nur gleich 0 abfragen mit Jump Zero und größer als 0 mit Jump Greater Than 0. Für alles andere müssen wir uns Tricks ausdenken, wie wir das hinbekommen. Mit der Kenntnis der Sprungbefehle können wir jetzt also das Programm zu Ende spielen. Hier taucht nur Jump Greater Than Zero aus, auf und natürlich das, der Haltbefehl. Aber die anderen funktionieren ähnlich wie das Jump Greater Than Zero. Die werden wir dann noch verstehen, wenn wir passende Beispiele dazu uns angucken. Jump greater than 0, 6 besagt also, dass wir jetzt nachschauen sollen, welcher Wert im Akkumulator steht. Wenn dort ein Wert steht, der größer als 0 ist, greater than 0, da, und das ist der Fall, 3 ist größer als 0, dann sollen wir zurückspringen in Zeile 6 und nicht etwa mit der nächsten Zeile weitermachen. Das heißt, wir springen hier hin. Wir laden wieder den Wert aus dem Register 2, das ist die 3, die landet wieder im Akkumulator, die steht da schon, macht nichts. Hier wird also erneut eine 3 hineingeschrieben, ich erspare mir wieder das Weggewische und das Neuschreiben an dieser Stelle. Dann wird anschließend wieder 1 abgezogen, Sub gleich 1, aus der 3 wird also eine 2 hier drin und der Wert soll wieder in Register 2 gespeichert werden, also auch diese 3 wird überschrieben und hier erscheint nun eine 2. Jetzt kommt wieder die Abfrage, ob im Register 0 eine 0 steht. Das ist nicht der Fall. 2 ist ob der Wert größer als 0 ist, entschuldigung. Das ist natürlich der Fall. 2 ist größer als 0, also springen wir zurück in Zeile 6 wiederum. Wir laden wieder den Wert aus Register 2, das heißt die 2 wird hier in das Register 0 geschrieben, in den Akkumulator kopiert. Dann kommt wieder der Befehl sub gleich 1. Wir ziehen also wieder einen von dem Wert im Akkumulator ab. Und speichern den Wert wieder im Register Nummer 2. Wir überprüfen wieder, ob der Wert im Akkumulator derzeit noch größer als 0 ist. 1 ist größer als 0, also springen wir wieder zurück in Zeile 6. Und wir laden wieder den Wert aus Register 2. Das heißt, hier kommt eine frische 1 hinein. Wir subtrahieren 1 vom Wert im Akkumulator. Dann steht hier nun eine 0. Dann speichern wir anschließend diesen Wert wieder im Register Nummer 2 und überprüfen, ob der Wert im Akkumulator größer als 0 ist. Das ist aber jetzt nicht mehr der Fall. Das heißt, wir, die Bedingung ist nicht erfüllt. Wir springen also nicht zurück in Zeile 6, sondern machen stattdessen mit dem nächsten Befehl weiter hinter der Sprungadresse. Das ist also immer genau das, was bei den bedingten Sprüngen passiert. Wenn die Bedingung nicht erfüllt ist, wird der Befehl unmittelbar dahinter ausgeführt. Das heißt, wir sollen jetzt also den Wert aus Register 2 nehmen und in das Ausgabeband schreiben. Das sagt der Befehl write2, also dort, wo der Schreibkopf gerade steht, sollen wir den Wert aus Register 2 hinspeichern. Der Kopf hier wandert wieder einen weiter, unser Programmzähler wandert einen weiter. Jetzt kommt der Befehl halt, die Maschine hält an und unsere Programmausführung ist beendet.